Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Oliver Schirmer hier und heute ja, habe ich einen Tipp für dich, wie du dein Network-Marketing-Geschäft äh, ja, effizienter und effektiver aufbauen kannst. Und dazu bedienen wir uns dem ökonomischen Prinzip. Keine Sorge, es wird jetzt hier keine ja, Fachschulung in Betriebswirtschaftslehre, ähm, sondern... Ja, Du fragst dich wahrscheinlich, was das ökonomische Prinzip jetzt mit Network Marketing zu tun hat. Und ähm, ja, möchte ich dir erklären. Schauen wir uns die Definition einfach mal kurz an. Ja? Ähm, auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung ähm, habe ich hier eine kleine Definition dazu gefunden. Und zwar, ökonomisches Prinzip bedeutet Grundsatz der Wirtschaftstheorie nach dem vernünftiges wirtschaftliches Handeln unter den Bedingungen knapper Mittel zur Erreichung wirtschaftlicher Ziele, zum Beispiel Nutzenmaximierung etc. Ja, erfolgen sollte. Und da habe ich so für mich gedacht, das ist ja Network Marketing in Reinform. Ja. Und wir ähm, wenden uns da heute mal dem Minimalprinzip zu, also das ökonomische Prinzip gibt es, das Minimalprinzip und das Maximalprinzip. Ich möchte jetzt mal kurz auf das Minimalprinzip eingehen und wie du das ja, für dich dann dementsprechend nutzen kannst. Ähm, gerade im Network Marketing geht es doch darum, ja, dass man ein Ziel ja, mit möglichst wenig Aufwand erreicht. Ja. Und das hört sich doch auch super an. Ja. Und noch besser wäre es, wenn man dabei die Arbeit einmal macht, und dann nie wieder machen muss und immer wieder dafür bezahlt wird. Ja? Und genau diese Möglichkeit haben wir im Network Marketing. Das ist wie beim Schreiben von einem Buch. ja ähm, muss einmal die Arbeit investiert werden, ja, man muss einmal die Arbeitszeit investieren, man muss einmal die ganze Power reinstecken, dann ist das Buch geschrieben und dann kann es im Prinzip hundertfach, 100 tausendfach verkauft werden. Und so ist es doch im Network Marketing auch. Wir können Kunden gewinnen und immer wenn wir einen Kunden gewonnen haben, dann können wir immer und immer wieder an dem Kunden verdienen oder wenn wir einen vertriebspartner äh, rekrutieren oder eine vertriebspartnerin ja, rekrutieren dann können wir diese ausbilden und können dann immer wieder daran partizipieren weil wir an den umsätzen beteiligt werden ja so und ähm für all diese Grundvoraussetzungen oder für all diese Möglichkeiten braucht man noch nicht mal eine nennenswerte Investition. Ja? Bei uns im Unternehmen ähm, brauchst du gar kein Geld investieren, um starten zu können. Bei anderen Unternehmen vielleicht einige wenige hundert Euro. Also nichts, was jetzt äh, nennenswert ist und wovon dann, äh, ich sag mal, das ganze Leben dementsprechend abhängt, wenn es denn schief geht. Ja? Also ähm, von daher schauen wir uns das einfach mal an, ähm, ja, wie du das am besten Effizient, effektiv von Anfang an, an aufbauen kannst. Weil, wenn es dir darum geht, dein äh, Network-Marketing-Geschäft, ja, nach äh, quasi diesem Prinzip dann auch aufzubauen, dann musst du unbedingt darauf achten, ja, dass du deine eigene Zeit maximal wertschätzt ja, und als höchstes gut betrachtest. Und viele Menschen im Network Marketing nutzen ja volles Potenzial nicht aus. Und der Grund dafür ist, dass sie einfach ja, zu beschäftigt sind. Ja. Sie sind zu viel beschäftigt mit Aufgaben, die zwar viel Zeit in Anspruch nehmen, aber letztlich ja, wenig zum, ich sag mal, zum Network Marketing Erfolg oder zum eigenen Unternehmenserfolg beitragen. Und ähm, ich persönlich bin ein Freund vom Pareto-Prinzip, ja, der 80-20-Regel. Und ja, und es ist einfach wichtig zu erkennen, dass es nicht entscheidend ist, wie viel Zeit du investierst, sondern wie viel Zeit du in die richtigen Aktivitäten investierst. Und es gibt ähm, leider Gottes, ja, auch im Network-Marketing, ja, super viele äh, Ablenkungen und super viele Zeiträuber, ja. Ähm, du solltest also auf jeden Fall ein paar Dinge unterlassen, ja, und... Ähm, die würde ich gerne mal ganz kurz mit dir gemeinsam hier durchgehen. Und zwar zum einen solltest du unterlassen, ähm, ja Teampartner, oh, das ist sehr klein hier, im Moment. Das müssen wir hier ein bisschen größer machen. Ja, deine Teampartner zu motivieren. Schau, ähm, es, ist doch, es ergibt doch einfach keinen Sinn, Menschen zum Jagen zu tragen, ja, die gar nicht jagen wollen. Deswegen, du solltest dich lieber auf die Menschen konzentrieren, die, ja, die jagen wollen. Ja? Und, darauf, ja, und darauf solltest du dich konzentrieren, dann diese Menschen eben halt einfach weiterzuentwickeln. Und ähm, häufig werde ich dann von Teampartlern gefragt, woran erkenne ich denn die? Ja? Wer diejenigen sind, die, die es lohnt, weiterzuentwickeln? Und die, die Antwort ist eigentlich super einfach. Ja? Ein Macher, den erkennst du am Machen. Ein Unterlasser, den erkennst du daran, dass er eben nichts macht. Und ähm, ja jemand, der gelegentlich was macht, das ist halt dann ein Gelegenheitsmacher. Ja, und das erkennst du halt daran, dass er halt einfach nur ab und zu mal was macht. Und das Wichtige an dieser Stelle ist einfach zu verstehen, dass du alle Parteien, ja, also alle Gruppen ja, in deinem Geschäft vorfinden wirst. Und du musst aber für dich dann einfach ganz genau wissen... Wie, wie du mit den einzelnen Charakteren dann dementsprechend halt einfach umgehen musst. Ja? Und deshalb bin ich eben ein Fan auch von maximaler Automation, aber nicht, und das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, es geht nicht darum, den Kontakt äh, zu Menschen zu vermeiden, sondern es geht einfach darum, Werkzeuge ja, zu nutzen, um, ich sag mal, die eigene Zeit so ähm, zu respektieren, ja, und so zu nutzen, dass du die maximale Zeit in, bei den Partnern einsetzen kannst, wo es sich auch lohnt, diese weiterzuentwickeln. Ja, ich hoffe, das macht Sinn. Ähm, schau, es gibt noch etliche weitere Zeiträume, auf die ich jetzt gar nicht hier an der Stelle groß eingehen will. Ja, kaum sind die ersten Partner da, werden dann häufig werden Schulungen erstellt, es werden unproduktive Meetings abgehalten, ja, und das alles trägt dazu bei, das, ähm, ja, das alles trägt einfach dazu bei, dass ähm, deine eigene Zeit ja, darunter leidet und du nicht ähm, ja, die Zeit zur Verfügung hättest, die du brauchst, dann, um diese an der richtigen Stelle dann dementsprechend einzusetzen. Ja? Dann ein weiterer Punkt ist, dass die meisten kein klares System haben. Die haben keine Klarheit darüber, ja, was wirklich wann und wie auf welche Art und Weise zu tun ist. Ja? Und wenn man da einfach schon mal Klarheit darüber hat, ja, was äh, genau getan werden muss, wann es getan werden muss, wie es getan werden muss, dann ist es ein richtiger Game Changer für viele. So, also äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich komme zum Punkt, ja, kurzum lässt sich einfach sagen, arbeite mit System, ja, schütze deine Zeit, ja, und vor allen Dingen, und ähm, umgib dich nicht mit den falschen Leuten, ja, sondern... Ähm, Wähle sorgfältig, wo du Zeit investierst und verwende diese dann für die richtigen Aktivität, Aktivitäten. Ja. Also im Kern musst du einfach bei allem, was du tust, die Antwort auf die Frage finden, wie kann ich das, was ich jetzt tue, einfach so tun, dass ich die Hauptarbeit nur einmal mache ja, oder machen muss, um zukünftig immer wieder drauf rückzuführen zu als zurückgreifen zu können ja also das können zum beispiel sein wenn du etwas erklärst, dass du es nicht tausendmal äh, erklärst, sondern dass du einfach dazu ein video machst und dann immer wieder auf dieses video zurückgreifen kannst ja ähm, und wie gesagt es geht nicht darum den kontakt mit äh, menschen zu vermeiden weil network marketing lebt gerade von zwischenmenschlichen äh, beziehungen es ist ein people business ja es geht lediglich darum dass du bei deiner täglichen arbeit einfach effektiver effizienter wirst ne? so und wie ähm, kannst du das machen? Schauen wir uns einfach mal an, was sind denn, was sind denn äh, die, die, die Kernaktivitäten, die äh, uns einkommen und ähm, Erfolg im Network Marketing bringen. Also zum einen ist es, ähm, wir müssen in der Lage sein, die geeigneten Menschen zu finden, ja, mit denen wir dann über unsere Produkte sprechen können oder über unsere Geschäftsmöglichkeiten. Dann müssen wir natürlich ähm, das Geschäft, auf die richtige Art und Weise präsentieren, ja. das Geschäft, die Produkte präsentieren und daraus werden dann, also durch Punkt 1 und Punkt 2, werden dann im Schritt 3 entweder Kunden oder Vertriebspartner oder beides entstehen. Ja. So, und dann geht es letzten Endes darum, die Menschen, die sich für das Geschäftsmodell entscheiden, die sagen, jawohl, ich möchte Teil dieses, dieser Bewegung, dieses Unternehmens sein, dann ähm, ist es natürlich noch notwendig, dass wir diese äh, korrekt und richtig ausbilden, so dass sie in der Lage sind, ja, den zunächst mal eigenen Erfolg zu produzieren und dann aber auch neue Teampartner, äh, neue, neue äh, Teampartnerinnen, neue Vertriebspartnerinnen ähm, so einzuarbeiten, dass diese dann dementsprechend Erfolg produzieren können. Und das bedeutet jetzt für uns, wenn wir nach diesem Prinzip ähm, Arbeiten, dass wir im Prinzip zwei Systeme benötigen, ja, und zwar einmal ein System für die Kunden- und Vertriebspartnergewinnung und wir brauchen und wir brauchen ein System für quasi die Ausbildung, ja, Ausbildung. Onboarding neuer äh, Teampartner. Und das ist im Prinzip super einfach ähm, ja, möglich, weil du kannst, ähm, im Übrigen, wie so ein System aussieht, ähm, das findest du ja zum Beispiel in meinem E-Book das perfekte Sponsorsystem. Ähm, ich werde es unterhalb des Videos verlinken, aber das nur so ja, am Rande erwähnt. Ähm, Im Prinzip ist es einfach. Ja? Du überlegst dir, ähm, was sind zum Beispiel im Bereich der... Ähm, zum Beispiel in dem Bereich der Vertriebspartner- und Kundengewinnung, Weil welche Informationen stellst du ja, den, den Interessenten immer und immer wieder zur Verfügung? Und jetzt kannst du natürlich das Ganze immer in einem persönlichen Gespräch machen, was ich dir nicht empfehlen würde, sondern du kannst das Ganze auch einfach mal ähm, festhalten ja, und kannst dann ähm, im Prinzip für dich überlegen, okay, was sind denn die, sind denn die Schritte, die ich äh, mit einem Interessenten gehen muss? Ja, damit äh, damit es zum Abschluss kommt ja so und dieses system das könntest du dann quasi jetzt ich sag mal online bringen und der Vorteil ist wenn du das system einmal online gebracht hast dann kannst du das immer und immer wieder nutzen und musst nicht ständig äh, den Menschen eins zu eins das ganze erklären und du kannst vor allen Dingen das system ähm, ja bewerben ja mit mit mit allem, was du oder welche Wege du diesbezüglich einsetzen willst. Ja? Ob das PPC, ob das Anzeigen sind, ob du in einem persönlichen Gespräch die Menschen akquirierst und ihnen dann die Informationen zusendest, ist letzten Endes dann ja, zweitrangig und dir überlassen. Aber du hast dann für dich ein System, ja, welches nachweislich funktioniert. Das muss auch im Übrigen nicht online sein. Du kannst es online wie offline machen. Entschuldige bitte die Sauglaue hier. Ja, ähm, also beides ist ähm, dementsprechend möglich. Es kann auch einfach sein, dass du sagst, okay, ich arbeite mit Veranstaltungen, mit, äh, mit Events, ja, äh, wo dann im Prinzip alle deine Partner ähm, ja, ihre Interessenten einladen können, wo das Geschäft dann präsentiert wird ja, und dann danach im Prinzip du äh, mit den Menschen dann das persönliche Gespräch suchst. Wel egal, welchen Weg du da für dich wählst, entscheidend ist, dass du dich darauf konzentrierst, immer zu. Äh, ich sag mal 90, 95 Prozent deiner Zeit, ja, darauf zu verwenden, Menschen in diesen Prozess zu führen. Das heißt, wenn du offline mit Events arbeitest, dann ist halt eben die Hauptarbeit, ja, und die meiste Zeit, die dort reingehen muss, in das Einladen der Menschen zu diesen Veranstaltungen, dass du möglichst viele Menschen auf den Events hast. Ja, und dann arbeitest du im Prinzip von Event zu Event. Wenn du, ähm, ja, wenn du das Ganze online machst, dann ist halt eben die Hauptarbeit zu sagen, okay, wie schaffe ich es, dass ich äh, möglichst viele Menschen tagtäglich ja, über eine sogenannte Landingpage ähm, ja, in diesen Prozess hier hinein bekomme. Ja? So und wenn dann, und jetzt sind wir bei System 2, ja, und wenn dieser Prozess läuft, dann werden eben ähm, Kunden- und Vertriebspartneranbindungen entstehen. Und dann sind wir schon im System Nummer 2. Und das ist im Prinzip funktioniert es nach dem gleichen Schema. Ja? Du überlegst dir, okay, welche Inhalte musst du äh, vermitteln, dass die, dass die Partner Erfolg haben. Und dann kannst du die Leute durch ein einmal vorgefertigtes ähm, äh, ähm, Onboarding-System führen. Ja? So, und der Vorteil ist, du erkennst, wenn du mit so einem System arbeitest, sehr schnell, wer zu den Machern, wer zu den Unterlassern oder wer zu den Gelegenheitsmachern gehört. Ja? So, und dann kannst du für dich immer entscheiden, wie du mit den einzelnen Charakteren dann weiter arbeitest. Ja? Welche welches sind die Charaktere, die umsetzen, wo du sagst, okay, hier kann ich mehr Zeit investieren, ähm, als bei den Leuten, die, die nicht ähm, jetzt äh, in, so stark in der Umsetzung sind. Aber du stellst mit so einem Prozess sicher, dass egal wie schnell du wächst, ja, egal wie schnell dein Team wächst, dass du eine gleichbleibend hohe ähm, ja, Qualität in deiner Ausbildung halt einfach sicherstellst. Ja? So, also, und diese zwei Systeme zu installieren, das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr, weil äh, die Technik, die ist ähm, ja Gott sei Dank ja mittlerweile so weit, dass äh, ja du, also wenn du ein ganz normales, einen ganz normalen PC bedienen kannst mit, mit, mit Word, Excel und so weiter, dann kannst du auch ähm, ja für dich so ein System installieren. Also das ist alles mit Drag -and Drop, Baukasten und so weiter. Ich werde ja auch unterhalb ja, des Videos einfach mal das Tool verlinken, welches, welches ich nutze, und ich werde dir auch ja ähm, ein. Das Tool ähm, werde ich dir da auch zeigen, wie ich das nutze, ja, um ich sag mal, mein, mein Network-Marketing-Geschäft aufzubauen. Und ähm, vor allen Dingen, welche Tools ich nutze und wie ich das maximal automatisiert mache. Ja. Also ähm, wichtig ist ähm, an der Stelle einfach nur noch mal äh, zu sagen, ja, ähm, es ist möglich, mit wenig Aufwand mehr zu erreichen, ja, aber es geht halt nicht ohne deinen persönlichen Einsatz. Wie beim Buchschreiben, das Buch muss halt erstmal ähm, erstellt und geschrieben werden und dann kann man es dementsprechend vermarkten und tausendfach verkaufen. Und auch so ist, und so ist es hier auch, du musst halt die, die, die beiden Systeme einmal für dich erstellen, Einfach dir mal klar werden, wie der Ablauf sein soll. Und dann kannst du dich voll und ganz darauf konzentrieren, ja, diese beiden Systeme zu bewerben. Egal ob online oder offline. Und wenn du dich, auf diese, ähm, wenn du dich darauf konzentrierst, ja, dann wirst du auch mit weniger Aufwand ja, mehr erreichen können. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das heutige Video ja, ein bisschen einen anderen Blick auch auf Network Marketing gegeben hat. Und ja, dass du, dass du den ein oder anderen Tipp für dich umsetzen konntest. Wie gesagt, ich verlinke dir ähm, das perfekte Sponsorsystem unterhalb des Videos. Ich verlinke dir auch ähm, ja, das Tool, welches ich nutze und vor allen Dingen, ähm, wie ich es nutze. Und dann ähm, ja, wünsche ich dir ja viel Spaß beim Umsetzen. Alles, alles Gute und natürlich weiterhin viel Erfolg.